Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Ja, und heute ist wieder ein Zuschauerwunsch dran. Und zwar vom guten Retronic. Oder Retronic? Ich weiß gar nicht, wie man dich ausspricht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob, ob mich das über Twitter erreicht hat oder auf YouTube, weil wir sind ja immer bei Twitter eher im Austausch, wir beiden. Danke auf jeden Fall für deinen Wunsch. Du hast mir zwei NES-Spiele vorgeschlagen oder dir gewünscht. Und eines davon ist Terminator. Ich weiß, ich weiß, es wird momentan etwas NES-lastig, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Wenn ihr auch mal Wünsche habt, egal ob NES, Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance oder Game Boy Classic, einfach in die Kommentare rein, es sollte einfach ein schlechtes Spiel sein. Irgendwas vielleicht, was sich äh, vielleicht euch in eurer Kindheit geärgert hat oder erst letztens geärgert hat. Lasst mich einfach auch mal euren Schmerz teilen und euch zeigen, ihr seid damit nicht alleine, aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Terminator, ja, warum haben wir den Terminator rausgesucht? Natürlich, Filme sind natürlich super und es kam ja letztens erst ein na, relativ solides Spiel äh, zu modernen Zeiten raus, was auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde und ich würde sagen, wir schauen mal so in die Anfangszeiten der terminator Videospielumsetzung. Ich hatte ja schon, ach nee, es war Terminator 2, was ich auf dem Gameboy getestet habe, was so schlimm war, ne? Okay, äh, wir haben zumindest schon mal die beste Frisur überhaupt. Grafik ist, ähm, das geht besser, würde ich sagen, aber es geht auch wesentlich schlechter. Äh, da will ich jetzt nichts sagen. Mal gucken, was wir können. Also, wir können schießen. Piu, piu, piu, okay. Nicht gerade Dauerfeuer. Und springen. Gut. Ich schätze mal, in das grüne Ge Geheimse darf ich nicht rein. Na, Okay, ihr, ihr seht es ja schon an den Animationen. Es ist nicht so, dass er wie bei Mario sofort hochhüpft, sondern ihr habt da halt erst diese Sprunganimation. Genauso, wenn ihr schießen wollt, hat er erst seine Knarre holt. So, hat natürlich Vor- und Nachteile. Es sieht vielleicht etwas besser aus grafisch. Spieltechnisch ist das aber natürlich ein etwas nervig immer. Und deswegen machen es eigentlich die meisten Spiele so, dass man sich diese Animation spart. Aber nun. Äh, zack. Na. Wie verwechselt es? Irgendwie will ich immer mit, mit A springen und mit B schießen. Ich weiß gar nicht warum. Äh, ob das jetzt an mir liegt oder keine Ahnung. So, mal gucken. Zack, zack, zack. Oh, okay. Dafür, dass der so böse aussah, war der relativ schnell weg. Oh, das, das ist der Terminator. Uah. Okay. Also ich bin jetzt in dieser Terminator-Lore jetzt nicht so. Ah, man kann sogar nach unten schießen. Cool, nicht, nicht so verankert, aber so ein Terminator sollte eigentlich mehr als zwei Schüsse mit einer normalen Maschinenpistole, würde das wahrscheinlich sein, aushalten, oder? Okay, wenn man springen kann man nicht schießen. Ist er halt nicht so agil. Ist das eine Handgranate da oben? Also bisher ist das Spiel jetzt so, ich habe auch gerade bei, bei GameFAQ mal gesehen, obwohl ich, ich sehe gerade die Menüleiste, ne? also mit den Farmen hätten sie da auch etwas besser machen können. Bei GameFAQ hat es auch nur 1,75 Sterne, glaube ich, von 5 äh, Bewertungen, also ist wirklich nicht gut. Äh, ja gut, okay, direkt nach oben konnte ich natürlich nicht schießen. Es spielt sich halt durch diese Animation etwas hakelig, das muss man sagen. Schießen, ne? Dass, dass er immer erst die Knarre holen muss. Nervt etwas. Wie gesagt, Grafik ist nicht die beste, aber habe ich jetzt schon ein schlechteres auf den NES gesehen, ehrlich gesagt. Okay, jetzt halten sie mir plötzlich mehr aus oder ist das jetzt nur so mein Gefühl? Und die respawnen halt auch immer, ne? Das ist immer. Zack, zack, zack. Aber dafür. Keine Ahnung, warum sind sie schnell zu erledigen? Warum auch immer. Aha, die waren erst einsammeln. Okay, das war jetzt etwas billig, muss ich sagen. Gut, die Musik ist halt sehr eintönig. Passt aber vielleicht thematisch ist so etwas. Schaffe ich es hier rüber zu springen? Da bin ich doch gelandet. Habt ihr das gesehen? Ich versuche es mal so zu schneiden, gerade dass das jetzt reingezoomt ist. Aber da hätte ich doch eigentlich auf der Plattform landen müssen, oder nicht? Okay, also muss ich hier oben wahrscheinlich lang. Es ist halt nicht wirklich spannend. Ich weiß nicht. Also, jetzt ah, bin ich hier runtergefallen. Komme ich da jetzt hoch? Na, natürlich nicht. Ich muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen und dass man diese Herzen per Tastendruck aufsammeln muss. Okay, ich weiß, es ist eine Kleinigkeit. Aber es ist trotzdem nervig. Ne? Normalerweise denkt man, okay, ich laufe drüber, und gut ist. Okay, diese, diese Skelett-Terminatoren nenne ich es mal, Also die ohne äh, Hautüberzug, die können anscheinend nur schlagen. Habt ihr das gesehen? Da bin ich schon wieder durchgefallen. Ha! Okay, also, ähm... Hit Detection, obwohl ja, ist, ist, ist ja nicht Hit. Ähm, wie heißt das? Mir fällt gerade der Begriff nicht richtig ein. Kollisionsabfrage. Okay, genau. Beim Springen kann man keine Treppe laufen. Okay. Ist halt irgendwie sehr eintönig, würde ich sagen. Ne? Zack, zack, zack. Hm, also bisher, so ganz scheiße ist es noch nicht. Das Springen ist komisch. Eindeutig. Und man braucht das Springen ja eindeutig. Und, und man, man, man steckt halt automatisch schon Schaden ein. Habt ihr das gesehen? Ich, wie hätte ich den jetzt ausweichen können, ne? Okay. So, und ja. Ach. Das Weiße ist auch, äh, ich dachte das wäre ehrlich gesagt ähm, nur Hintergrund oder so. Okay. Förderbänder. Also, es wurden ja einige Plattformer-Klischees auf jeden Fall erfüllt. Ja, das ist deshalb beim. Was muss ich hier hoch? Also, für meinen Geschmack ist hier der Fokus zu sehr auf. Aufs Springen gelegt, ehrlich gesagt. Was denn? Ja, komm! Ja! ja. Diese, diese zwei Pixel zack zack zack zack zack zack so also dafür dass das so viel wert auf auf diese Sprungeinlagen legt, sind die Sprungeinlagen ziemlich scheiße umgesetzt. Und dieses so großes Hindernis und diese Laufbänder ehrlich gesagt nicht. Oh, Mann! Wie komme ich denn da hoch? Oder muss ich denn da oben mit Anlauf... Ach, das ist doch kacke, ist das. Also, Terminator-Spiel erwarte ich auf jeden Fall mehr Action und nicht hier blödes Rumgespringe. Und dass man halt nicht laufen kann und schießen, das... Ja, muss ich von ganz vorne anfangen? Bitte nicht. Weil so geil war das jetzt auch nicht. Also Spaß sieht eindeutig anders aus. Eindeutig. Wie gesagt, es, es spielt sich halt einfach sperrig. Durch, durch diese äh, Animation, sowohl beim Schießen als auch beim Springen, ist halt alles immer etwas zeitverzögert. Hätte ich ja nicht eigentlich sterben müssen gerade. Hm, ich, ich, ich will mich nicht beschweren, äh, Gottes Willen. Und dass man halt beim Springen nicht schießen kann, man kann nicht beim Laufen schießen. Dadurch wird alles so verzögert. Das hätte doch wesentlich actionmäßiger sein müssen. Weil wenn der Terminator draufsteht und schon so ein geiler Arnold Schwarzenegger mit Sonnenbrille und Knarre auf dem Cover ist, dann will ich auch was actionreiches haben, oder? Und nicht hier rumgepimmel mit, mit, äh, mit komischen Plattformen und Sprunganimationen. Vor allem, es, es, es ist ja keine Herausforderung, es ist einfach nur nervig. Ne? Ich, ich sehe es ja, wenn so, so geile, wenn die Steuerung super knackig ist und alles. Und ähm, sowas, sowas wie moderne Zeiten wie Super Meat Boy oder irgendwie sowas. Ne? Wenn, wenn da irgendwie die Herausforderung liegt, okay, hier, es sind schon schwierige Springeinlagen, du musst das halt einfach meistern, okay. Aber du musst auch die St Steuerung, ich, da hätte ich doch jetzt gerade oben landen müssen, oder nicht? Also die Kollisionsabfrage ist sehr fragwürdig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also mit ein bisschen Optimierung hätte man bei dem Spiel auf jeden Fall einiges rausholen können. Das ist halt so, es war auch so ein bisschen den Eindruck, als ob das Spiel auch eigentlich ein anderes hätte sein müssen. Ja, wie soll ich da jetzt hochspringen? Und quasi einfach nur die Terminator-Lizenz drüber geklatscht wurde, so wie ja schon bei Zurück in die Zukunft der letztens ja vermutet wurde und das Sound okay gut der ist halt kacke aber habt ihr jetzt ehrlich gesagt geile Musik irgendwie erwartet doch auch nicht oder na komm mach irgendwas man wird zurückgestoßen ich glaube Jungs und Mädels es reicht auch also das Spiel ist bei 1,75 Sterne Bewertung habe ich mir ehrlich gesagt was Schlimmeres vorgestellt. Die Steuerung hakt eigentlich und die Animationen sind nervig. Und hat diese Entscheidung, dass man jetzt im Rennen nicht schießen kann und so weiter, finde ich persönlich fragwürdig. Nee, also wirklich die erste, ersten Terminator-Spiele sind wirklich nicht gut, glaube ich. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Wünsche habt, ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!